Ich habe hier einen berechneten Test in MEBIS und zwar sollen bei jedem Testaufruf diese Werte hier mit Zufallswerten belegt werden. Zum Beispiel hier die Selbstkosten, die Höhe des Gewinns in Prozent, genauso wie hier das Konto und der Rabatt. Dementsprechend sind also diese Fragen in sich synchronisiert und der Schüler kann hier also dann mit dem Zwischenergebnis weiterrechnen. Das heißt, hier bei der Nummer 1 kann er dann das Ergebnis eingeben. Kann das dann sofort prüfen, ob das richtig ist. Und kann er mit dem Ergebnis weiterrechnen. In diesem Fall hat er hier den Gewinn berechnet. Muss dann hier plus die Selbstkosten nehmen. Und dann hat er den Barverkaufspreis. Ja, und dann kann er hier durchrechnen. Wenn das Ganze falsch ist, kann er das prüfen. Kommt hier ein rotes X. Hat er aber nochmal die Gelegenheit das Ganze auszubessern. Und so kann er dann mit dem richtigen Zwischenergebnis weiterrechnen. Es gibt also keine Folgefehler, sondern er kann dann erst weiterrechnen. wenn Oder er sollte dann erst weiterrechnen, wenn auch das Ergebnis richtig ist. Ja, wenn ich dann einen neuen Test beginnen möchte, dann habe ich hier andere Werte. Und kann dann das Ganze nochmal üben. So, ich habe hier einen Test angelegt. Angebotskalkulation habe ich den benannt. Da gehe ich drauf. Und dann gehe ich auf Testinhalt bearbeiten. Hinzufügen, neue Frage. Und dann wähle ich hier berechnet aus. Bei Fragetitel gebe ich einen Gewinn. Den sollen wir nämlich hier als erstes berechnen. Und dann gebe ich hier einen Text ein, kurze Einleitung. Und dann gebe ich jetzt hier keine konkreten Werte an, sondern arbeite hier mit diesen Platzhaltern. Das heißt einmal SK für Selbstkosten in Euro und einmal Gewinnprozent für die Prozentangabe des Gewinns. Und dann gehe ich runter zu Antwort Formel 1 und dann gebe ich hier meine Formel ein. Die sieht folgendermaßen aus. Ich nehme die Selbstkosten mal den Gewinn in Prozent. So, und dann müsste ich hier eigentlich nur die 100 teilen. Nach meiner Frage gibt es aber dann später Probleme, wenn ich die Parameter setzen möchte und dann Fragen generieren möchte. Deswegen mache ich auch hier einen Platzhalter draus und oh, nenne das Ganze Prozent 100. Vorsichtshalber runde ich das Ganze noch hier auf zwei Stellen mit dieser Funktion. Das Ganze soll hier dann 100% Prozent oder mit 100% Prozent bewertet werden. Ich möchte keine Toleranz nach Komma stellen, lasse ich. Und dann gehe ich auf Änderungen speichern. So, ich möchte hier später einen gemeinsamen Datensatz machen, auch für die folgenden Aufgaben. Das heißt, ich mache hier einen neuen gemeinsamen Datensatz. Das Ganze soll synchronisiert werden mit den anderen Fragen im Test. Und dann gehe ich auf die nächste Seite. So, hier gebe ich zunächst Wertebereiche ein. Also, es geht ja hier um Regale, die kosten vielleicht zwischen 300 und 600 Euro. Ich möchte Ganzzahlen haben, das heißt, ich setze hier Dezimalstellen auf 0. Gewinnprozent soll zwischen 5 und 25 liegen, auch hier auf 0. Prozent, das ist ja der Wert 100, das heißt Minimum 100, Maximum 100, damit eben genau 100 auch hier ganze zahlen. So, ich möchte jetzt hier praktisch neue Aufgaben hinzufügen mit diesen Angaben hier. Deswegen habe ich das hier freigelassen. Das macht nämlich dann Moodle automatisch. Dazu muss ich hier Datensatzparameter aktualisieren klicken. Und dann müsste ich eigentlich hier klicken. Nach meiner Erfahrung funktioniert das in vielen Fällen nicht. Das heißt, die werden hier nicht aktualisiert. Es funktioniert meistens dann, wenn ich circa eine Minute warte. Also anscheinend müssen diese Parameter erst in die Datenbank geschrieben werden. Vielleicht mache ich auch was falsch, ich weiß es nicht. Aber wenn ich hier eine Minute lang warte, dann funktioniert das meistens. So, ich mache das jetzt mal. So, ich habe jetzt eine Minute lang gewartet. Jetzt riskiere ich das Ganze mal und mache hier ein neues Objekt zum Hinzufügen erzeugen. So, und das hat jetzt funktioniert. Das heißt hier sind jetzt Zufallswerte drin, die dementsprechend hier dem Wertebereich entsprechen. Hier muss dann das Ganze noch geprüft werden. Und wenn das innerhalb der Grenzen des wahren Wertes liegt, dann können wir die Aufgaben erstellen. Ich kann hier angeben, wie viel ich erstellen möchte. Ich mache mal 50 und gehe dann hier auf hinzufügen. So, wir sind hier schon oben in der Werte-Werte. Tabelle, dass jetzt hier 50 generiert worden sind, die kann ich mir hier auch angucken. Ich habe hier 50 Stück. Der erste wird mir angezeigt. Ich kann auch mir alle 50 anzeigen lassen. Und dann könnte ich hier theoretisch auch noch die Werte hier verändern. Also wenn mir hier 23% nicht gefällt, dann kann ich hier noch 25 zum Beispiel machen. So, ansonsten lasse ich das mal. Und gehe dann auf Änderungen speichern. Anschließend füge ich dann eine neue Frage hinzu. Ich nehme wieder berechnet. Fragetitel ist der Barverkaufspreis. Das wäre dann hier auch der Arbeitsauftrag. Als Formel mache ich dann folgendes. Ich kann ja nicht direkt das Zwischenergebnis hier übernehmen, sondern ich mache hier praktisch das, was ich beim Gewinn gemacht habe, das übernehme ich einfach und Barverkaufspreis ist hier Gewinn plus die Selbstkosten. Das heißt, ich hänge dann in der Formel einfach ein plus Selbstkosten dran. Das ist hier noch recht einfach. Ich muss das dann, dann später beim Skonduzierverkaufspreis und so weiter auch machen. Und ähm, dadurch werden die Formeln natürlich immer länger und hier beim Listenverkaufspreis Verkaufspreis haben wir dann hier also eine ganz, ganz lange Formel. So, das trage ich hier ein. Das sind hier auch wieder 100%. Ich möchte keine Toleranzabweichung. Und dann gehe ich auf Änderungen speichern. So, hier wähle ich wieder den gemeinsamen Datensatz aus, den ich auch verwenden möchte. Und der soll synchronisiert werden. Ich gehe dann zur nächsten Seite. So, hier passt alles. Ich sehe hier, das sind 50 Aufgaben, die habe ich ja vorhin generiert. Die werden jetzt hier praktisch hinzugefügt. Auch diese Werte passen. Auch das ist in Ordnung und hier sieht man dann nochmal die 50 Aufgaben, die ich mir anzeigen lassen kann. Brauche ich jetzt aber nicht, ich gehe einfach auf Änderungen speichern. Ich füge dann eine neue Frage hinzu, wieder berechnet. So, hier muss ich jetzt aufpassen, ich brauche hier für meine Aufgabe diese Kategorien. Dann gebe ich den Titel ein, das wäre jetzt das Konto. Dann nehme ich hier meine Formel. Im Prinzip nehme ich ja hier den Barverkaufspreis und berechne dann über die Prozentrechnung den Konto. Und runde das Ganze vor sich selber noch. So, das hier wieder auf 0 und dann Änderungen speichern. Dann möchte ich wieder den gemeinsamen Datensatz nehmen. Gehe auf synchronisieren und auf nächste Seite. Hier muss ich jetzt einstellen, einmal das Konto Prozent, da möchte ich auch eine ganze Zahl haben und ich möchte entweder 2 oder 3% Prozent haben und aktualisiere die Datensatzparameter, warte jetzt wieder eine Minute, klicke dann hier auf neues Objekt zum Hinzufügen erzeugen. Kontrolliere meinen Skonto das passt hier, hat jetzt hier also eine 3 draus gemacht. Gegebenenfalls muss ich dann hier nochmal 50 erstellen und das Ganze dann nochmal hinzufügen. So, ich habe jetzt den anderen auch hinzugefügt, den Rabatt und dann noch den Listenverkaufspreis. Ich ändere das hier noch ab, beste Bewertung sind dann 6, weil es ja 6 Fragen gibt. Für jeden gibt es dann einen Punkt und dann hier nochmal Speichern. Die Einstellungen sind dann wie folgt, Fragen, Antworten, alle Fragen auf einer Seite, Frageverhalten, Mehrfachbeantwortung ohne Abzüge, das heißt, die e schüler können dann zu Übungszwecken das Ganze mehrmals machen und nach jedem Versuch können sie hier prüfen, ob das Ergebnis richtig ist. Ja, Noch was zu den Maßeinheiten, das kann ja sein, dass ein Schüler völlig richtige Weise versucht, ein Eurozeichen dazu zu setzen, dann wird aber eine Fehlermeldung kommen, wenn das hier gesetzt ist. Wenn ich hier aber das zweite auswähle, nur der Zahlenwert wird bewertet, die Maßeinheit ist optional, dann bewertet Moodle nur den Zahlenwert und man kann hier das Eurozeichen daneben setzen. Ich gehe mal auf sichern und weiter. So, also Schüler gibt hier das Ergebnis ein und setzt jetzt zum Beispiel das Eurozeichen dahinter, dann kann ich das hier prüfen. Funktioniert, es geht auch, wenn ich nicht nach die DIN norm eingebe. wir ja, können auch irgendwas eingeben, also könnt auch Euro eingeben oder sowas. Auch das wäre noch in Ordnung und ich könnte es natürlich auch ganz weglassen. Ja, auch dann wird es alles richtig dargestellt.